Richtfest einstehen. im Freilichtmuseum Kommen. In monatelanger Arbeit haben die Zimmerleute diese Fachwerkscheune in traditioneller Bauweise, jedoch mit Hilfe moderner Geräte nachgebaut. Über 50 historische Bauten stehen im Museum, die man an ihrem ursprünglichen Ort nicht erhalten konnte. Die Museumsfachleute dokumentierten sie am alten Standplatz, bauten sie dann ab und errichteten sie wieder im Museum. Diese oberpreisiger Scheune hingegen konnte nur als Kopie nachgebaut werden. Der Film zeigt den einmaligen Vorgang, in einer inzwischen selten gesehenen Handwerkskunst. So, haben wir die Zeichnung, haben wir das Holz. Und wir fangen am besten mit dieser Giebelseite an. Ja. Mhm. Sie davon. Ja, ist auch so, richtig so. Einfachste Sache. Ja, ich, äh, Wand 1. Den Zimmerleuten des Museums liegt die Baudokumentation vor. Sie dient als Grundlage für den Nachbau. Zumindest auf der Innenseite für Waldkante. Ja. ja. Der Zimmermann Karl Schregel sucht auf dem Holzplatz des Museums die passenden Stämme eines Eichenholzes aus. Nach den Bauzeichnungen hat er zuvor eine Holzliste erstellt. Diese enthält die genauen Querschnittsmaße und großzügig berechnete Längen. Es ist nicht einfach, aus einem Stamm ohne viel Abfall die höchstmögliche Menge kantigen Holzes herauszuschneiden. Dazu braucht der Mann am Sägegatter ein geübtes Auge und viel Erfahrung. Die Arbeitsschritte Zuschnitt und Abbund laufen gleichzeitig und greifen ineinander. Bei einer kann sich den Riehlzug anreißen. Helmut mit zwei Millionen jetzt den Stamm holen, damit wir den nächsten Riegelzug schneiden können. Der Abbund erfolgt wandweise. Die Zimmerleute haben inzwischen eine Wand bis auf einige Riegel fertiggestellt. Rainer Hilger misst den Riegelzug ein und reißt die Lage mit der Richtlatte an. Der Zimmermann markiert den Riegel mit einem Buntzeichen. Für die Holzverbindung reißt Rainer Hilger Zapfen und Zapfenlöcher an. Hier zunächst einen Zapfen. Der Anriss eines Zapfenloches. Die klassischen Werkzeuge wie das Stemmeisen werden auch im Museum nach wie vor gebraucht. Im Gegensatz dazu arbeiten andere Handwerker bei modernen Verzimmerungen ausschließlich mit Maschinen. Mit der Stoßaxt putzt Rainer Hilger die Kanten des Zapfens. Das Stemmen der Zapfenlöcher war früher mühsame Handarbeit. Heute erledigt dies eine Stemmmaschine. So soll die vordere Giebelwand aussehen. So, Rainer, ein klein bisschen darüber. So, Komm, pass auf, jetzt. Herr ja, Muth, was musst du haben? Vier, vier, drei. Rainer, was musst du haben? Und, die Gefügelteile werden liegend zusammengesetzt. So. Und, und. Pass auf, ich gehe ein bisschen raus. So, Herr Muth, oh, was oh, ist So, also was oh, zieh. Herr oh. Muth, noch ein bisschen. Warte, lass mich hier unten ein bisschen drin tun, ja? Was ist denn der neue jetzt? Ja, Momentchen, Herr Rupp. Ja. ja? So, kommt noch ein bisschen. Kommt hin, Herr. So, dann drei. Die Strebe müssen wir jetzt haben, ja? Das ist das Pabellion. Ja, ich oh, ja, ja. bin noch. Ja, ja, nicht ja, schon. Mal. Ja, wunderbar wieder reingehen. Top, top. Ab, Stopp, stopp! Top. Top. Top. Top. Hallo, ja, komm noch ein bisschen. Komm noch ein bisschen. Komm noch ein bisschen. Halt, halt, halt. Komm, komm, ein dicker Hammer. Ist das Gefüge mit Zwingen verspannt, bohrt Karl Schregel die Löcher für die Holznägel. Ausgeprägtes handwerkliches Traditionsbewusstsein hält die althergebrachten Zimmermannszeichen bis heute lebendig. Sie ermöglichen die Zuordnung der Einzelteile beim Aufstellen des Fachwerks, dem sogenannten Richten. Ist der Abbund fertig, wird das Gefüge wieder zerlegt und zum Richtplatz transportiert. Hier haben die Maurer des Museums inzwischen den Bauplatz eingemessen, das Schnurgerüst erstellt und die Fundamente gegossen. Die Zimmerleute legen die Schwelle der vorderen Giebelwand auf vorbereitete Holzböcke. Erste? Hier. So, Herr Boot. Kommst du? Du ein paar Holzschuhe. Was bekommen wir erst? Mit dem Aufstellen des ersten Eckständers beginnt das Richten der Giebelwand. So, gut, Einer kommt mit dem Holzhammer. Holznägel halten, wie früher üblich, die Zapfverbindungen der Gefügeteile zusammen. Die Verwendung von Holznägeln hatte zwei Gründe. Zum einen war das Material vorhanden, zum anderen kamen Eisennägel erheblich teurer. Mehrere Bauteile hebt heutzutage der Kranwagen, gesteuert von Helmut Schmitz. Das Rähm schließt die Wand ab und stabilisiert das Fachwerk. Herr Mott, noch mal auf! Komm ab! Stopp, Stopp, stopp, stopp! Die Buntbalken verbinden die beiden Traufwände. Auf, auf, auf. So, ab, langsam, ab, langsam. In luftiger Höhe richten die Zimmerleute die Giebeldreiecke. Und jetzt haut's hin. Mit dem letzten Sparrenpaar auf dem Dachstuhl gilt das Haus als gerichtet. Hinter den Zimmerleuten liegen sechs Monate harter, intensiver Arbeit. Helmut Schmitz schlägt den letzten Holznagel ein. Richtfest ist nun angesagt. Dazu gehört natürlich der geschmückte Baum. Sprecht fleißig jetzt zu eurem Krug, doch geht ohne Zopf nach Haus. zu Das Glas ist zerbrochen. Die Feier kann beginnen. Das ja ja ja ja die ja.